Ich klingel zweimal Klopfer an, doch bis du kommst, ist keiner da. Das ist der Postboten-Style. Ich finde Postboten geil. Ding-dong, ding-dong, im Kasten liegt eine Karte. Du kommst zwei Minuten spät, du glaubst nicht, dass ich warte. Postboten-sohn. <lacht> Meine Homies machen Party an der Abholstation. So, okay. Dann äh, haben wir das jetzt, ja? Nope. Will zweimal Club fahren, doch bist du kommst es keiner da. Das ist der Postboten Style. Ich find Postboten geil. Ding dong, ding dong, im Kasten liegt ne Karte. Postboten Style, ja Postboten Style. Du kommst zwei Minuten spät, du glaubst nicht, dass ich warte. Postboten Style, ja Postboten Style. Ding dong, ding dong, Postboten Style. Ding dong, ding dong, ja Postboten Style. Postboten so und meine Homies machen Dann äh, haben wir das jetzt, ja? Sie!